Auch online spielst du Honeybee auf drei Walzen mit fünf Gewinnlinien. Und genau wie in der Spielhalle bestimmst du selber die Höhe deines Einsatzes. Das Sunmaker kannst du online mit echtem Geld spielen. Natürlich kannst du deinen Gewinn auch hochdrücken. Auf der guten Risiko Risikoleiter. Klicke jetzt auf den Link unter diesem Video und besuche uns auf casinoverdiener.com.